Jetzt geht es weiter mit dem normalen Ablaufplan. Jetzt müssten wir normalerweise zu den Petitionen kommen, und zwar Tagesordnungspunkt 81, also 39 erledigt. Tagesordnungspunkt 81, Plusempfehlung zu den Petitionen. Die SPD hat darum gebeten, die Petition 3376 aus 19 getrennt abzustimmen. Dann stimmen wir erst. Darüber ab, Drucksache 19 Wer stimmt zu? Bleiben, das ist CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltungen von SPD, DIE LINKE und Frau Öztürk so beschlossen. Dann rufe ich auf die übrigen Petitionen 195506. Insgesamt. Wer ist für die Schlussempfehlungen? Das ist das ganze Haus. Dann ist das so einstimmig beschlossen. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 66, Beschlussempfehlung Bericht des Haushaltsausschusses zum Antrag der Landesregierung betreffend Entlassung der Landesregierung wegen der Haushaltsrechnung usw. So Drucksache 19,4931 zu 1937 16 zu 1933 28. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? Das übrige Haus, dann ist dies so beschlossen. Tagesordnungspunkt 76, Beschlussempfehlung Bericht des Innenausschusses, Drucksache 19,5512 zu Drucksache 19,4877. Wir sind uns einig, die Berichterstattung haben wir immer zur Kenntnis genommen. Wer ist für die Beschlussempfehlung? CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. 77, Beschlussempfehlung Bericht des Sozialen Integrationspolitischen Ausschuss 19.56.22 zu 19.54.13. Wer ist dafür? <lacht> CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP. Wer ist dagegen? Fraktion Die Linke und die Frau Kollegin Öztürk. Wer hält sich die SPD so beschlossen? 78. Schlussendlich den Bericht des Sozialen Integrationspolitischen Ausschusses 15.56.23 zu 19.54.45. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. 79. Beschlussempfehlung Bericht des Ausschusses für Wirtschaft. Kollege Lenders zur Geschäftsordnung. Herr Präsident, nichts Dramatisches. Wir bitten nur, den Punkt 2 getrennt abzustimmen. Dann stimmen wir über den Punkt 2 getrennt ab. Wer ist dafür? Wir sind jetzt beim Punkt 2 dieser Beschlussempfehlung. So, wer ist dafür? Die CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD, die LINKE und die Frau Öztürk. Wer enthält sich? Die FDP. Dann haben wir dem dramatisch zugestimmt. Ja. Ich will nicht kleinlich erscheinen, aber ich nehme an, wir haben über die Ziffer B abgestimmt, weil zwei sehe ich in der Beschlussvorlage nicht. Also ich nehme an, wir haben über das abgestimmt, was der Kollege Lenders vorgeschlagen hat und der Kollege Rudolph interpretiert hat. Also ist es B, Kollege Lenders, ist das 2 oder B? Also ist B 2. Das ist ja klar, A ist 1 und B ist 2. Also, jetzt müssen wir die ganze Beschlussempfehlung noch die ganze Beschlussempfehlung, Top 79, wer dem zustimmt? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dagegen. SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Öztürk. So beschlossen. Tagesordnungspunkt 80, Beschlussempfehlung des des Ausschusses für Wirtschaft, Energie usw. So Drucksache 19 19.56.99 zu 19.54.42, 5442. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Öztürk. So beschlossen. Dann haben wir den Punkt 85. Schlussempfehlung Haushaltsausschuss 195746 zu 195409. Bitte Rudolf Herr Präsident, wir bitten unter Buchstabe A Ziffer 1 getrennt abzustimmen. Also A Ziffer 1. Das hat jeder mitbekommen, das ist A, also A Ziffer 1, Wer für A 1 ist, bitte ich um das Handzeichen. CDU, SPD, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, wer ist dagegen? Die Fraktion DIE LINKE, Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die FDP, dann ist A 1 mit diesem Ergebnis. Ich weiß gar nicht, um was es bei euch geht, aber ich nehme einmal an, dass jeder dafür ist. Gut, also dann ist es so beschlossen. Dann rufen wir abschließend auf den Rest der Beschlussempfehlung. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, wer ist dagegen? SPD, die Linke, Frau Kollegin Öztürk, wer enthält sich? Die FDP, dann so beschlossen. Jetzt kommt Punkt 86, Schlussendung des Haushaltsausschusses 195747 zu 195414. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90-GRÜNEN, die GRÜNEN, FDP, wer ist dagegen? SPD, die Linke und die Frau Kollegin Öztürk, so beschlossen. Und ich rufe auf den Punkt. Das war's. Das waren die Beschlussempfehlungen. Keine mehr. Ein Wunsch A, 1, B, C. Also alles klar. Dann hätten wir die ganzen Schlussempfehlungen jetzt alles erledigt. An dem Punkt klären wir später.